Die Verlacht, Alter. <lacht> oh, ich baller weiter. Du Lippel! Das Kippchen! Was soll das? Kippchen! Äh, Ey, kennst du den Film Mali und ich? Nee. Hm. Ey, Digga, es kann sein, dass dein Twitch-Account überherschwert wird. Ey, Digga, weil ich mir vor dem Stream eine Line geballert hab. Ich hab vergessen, dass die Kamera an ist. Ja, Sonst kann ich nicht vorne sagen.